Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto von aktuell 1265 Euro. Angefangen habe ich bei 1021 Euro. Ich versuche das Konto weiterhin zu vergrößern. Heute ist Tag 5. Insgesamt habe ich 244,22 Euro gewonnen. Hier sind die Staffelungen. Ich fange mit 10 Euro an und so weiter. Wenn ich diese Summe erreicht habe, werde ich 20 Euro pro als Trade wählen. Ihr könnt das auch machen oder ihr bleibt bei 10 Euro. Als nächstes schaue ich mir den Wirtschaftskalender an. Wir haben heute eine Menge Nachrichten. Yen, Australisch Dollar, Britisch, Pfund, Euro, Kanadisch Dollar, US-Dollar. Als nächstes schaue ich mit dem MetaTrader 5 an und suche einen Einstiegspunkt. Ich beginne mit 10 Euro. Ich mache 2 bis 5 Trades nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnuss meiner 7 Indikatoren und dem besten Chartbild. Ich gehe rein. Euro... US-Dollar. Und gleich noch mal rein. Jetzt sollte er eigentlich gleich wieder hochgehen. Aktuell ist der dritte im Gewinn, jetzt nicht mehr. Also wird er sollte eigentlich gleich wieder steigen. Wenn man das richtige Chartbild ausgewählt hat, dann gewinnt man spätestens den dritten Dreh. Wichtig ist, dass der Markt auch nicht zu ruhig ist, dass etwas Volatilität vorhanden ist. Ein Dritttrade Trade haben wir gewonnen. Das heißt, ich mache noch einen Trade in einem anderen Währungspaar. jetzt hier nochmal ein Euro Yen. Ach, sehe ich gerade. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Und jetzt steigt er schön. Immer darauf achten, dass hier 60 Sekunden eingegeben sind. Kann passieren, dass man mal in den falschen Timeframe reingeht. Der erste, der zweite Trade und der erste Trade sind deutlich im Gewinn. Sieht gut aus. Jetzt warten wir noch den anderen trade ab. Aktuell geht er schön nach oben. Das richtige Chartbild ist entscheidend, ob man langfristig Erfolg hat oder nicht mit Traden. Wer sich für diese Strategie interessiert, findet den Link in der Videobeschreibung zu meiner Webseite und kann sich dort im Kontaktformular eintragen oder mir eine E-Mail schicken. Steigt weiter. Noch vier Minuten. Mein Privatcoaching ist in deutscher, englischer und spanischer Sprache möglich. Ich habe viele internationale Kunden. Was ich noch sagen kann, das Pri Privatcoaching findet via Skype statt und je nachdem welches Coaching du gebucht hast, hast du 10 oder 20 Stunden, in denen ich dir alles beibringe. 0815 Coaching, was du vielleicht von anderen kennst. Ich habe über 500 Coaching-Teilnehmer. Die meisten davon sind erfolgreich. Diese Strategie, die ich bei Finmax anwende, funktioniert natürlich auch mit den anderen drei Programmen, Binary Send, Race Option und BD Forex. 10 Sekunden Perfekt Habe ich heute 35 66 Euro 66 gewonnen und insgesamt jetzt 279,88. Das kann sich das sehen lassen. Mit einem kleinen Konto. Selbst mit 651 Euro Einzahlung hätte ich das erreicht. Gut, dann danke ich mich und bis zum nächsten Mal.